Aufnahme läuft. Jetzt noch einmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute erster Tag Logiversity und ich will nicht mehr lange sprechen, sondern übergebe das Wort an die Ulrike Schießer. Danke, Ulrike, dass du zugesagt hast für diesen ersten Tag. Und äh, die Ulrike ist von der Bundesstelle für Sektenfragen. Stimmt das? Genau, stimmt. Genau. Ja, also danke für die Einladung und guten Morgen. Guten Morgen. Ja, freut mich sehr, dass ich heute auf diese Art und Weise in der Steiermark bin. Das ist eine besondere Freude. Und ich werde vielleicht einmal gleich starten mit der, ähm, der PowerPoint-Präsentation. So. Der Titel ist ja Verschwörungsmythen bekämpfen. Das ist natürlich schon ein bisschen... Ähm, ein, ein irrleitender Begr Begriff ist, weil das ist die, ähm, der Anspruch, der an uns immer herangetragen wird, Tut's doch was gegen Verschwörungsmythen, die muss man doch bekämpfen. Und was ich jetzt anschauen möchte, ist, kann man die bekämpfen? Und zwar auf einer individuellen Ebene, von Mensch zu Mensch. Gesellschaftlich gesehen muss man natürlich nochmal andere Maßnahmen besprechen. Aber ich, ich spreche jetzt einmal davon, was kann ich persönlich tun, wenn in meinem Umfeld jemand ähm, auftaucht und eben Verschwörungsmythen äh, präsentiert. Zwar, und zwar, wie komme ich überhaupt da, dazu, davon zu sprechen? Also ich ich bin Mitarbeiterin der Bundesstelle für Sektenfragen. Wir sind eine recht kleine Stelle, wir sind nur fünf Personen, sind aber eine rein staatliche Stelle und gehören zum äh, Ministerium, im Prinzip Jugend und Familie, diese Abteilung. Und derzeit haben wir, glaube ich, Frauen, Jugend und Familie und, und noch was äh, Also das, die, die Zuordnung ändert sich immer wieder, aber Familie und Jugend ist so unser, äh, ja, unser Hauptbereich. Wobei wir eine Körperschaft öffentlichen Rechts sind, also eigentlich ausgegliedert aus dem Ministerium. Und ähm, weil sich manchmal immer denken, naja, Sekte, was hat das mit Sekten zu tun? Ähm, bei unserem Thema, unser Themenspektrum ist viel breiter. Also wir sind eigentlich in erster Linie mit Angeboten aus der Esoterik konfrontiert. Dann auch so diverse Seminarangebote, alles Mögliche von Guru-Bewegungen, ähm, Okkultismus, Satanismus, aber eben auch äh, eigentlich so politische Bewegungen wie die Staatsverweigerer weil die Personen, die sich diesen Bewegungen anschließen, in der Art und Weise, wie sie agieren, von ihrem Umfeld, das Umfeld nimmt es so als sektenartig wahr. Also, dass die dann anfangen zu missionieren, dass man mit denen nicht mehr sprechen kann, dass der Freundeskreis sich plötzlich total verändert. Also es geht bei uns immer sehr darum, jemand ruft an und sagt in meinem Umkreis, jemand, der ver ver ver verhält sich als wäre er in einer Sekte. Und deswegen haben wir zum Beispiel ein Multilevel-Marketing oft dabei. Wir haben oft Anfragen, wo es letztendlich um Multilevel-Marketing-Produkte geht, also wo es auch gar nicht irgendeinen religiös-spirituellen Hintergrund gibt, aber die Art und Weise, wie äh, die Menschen sich verhalten oder wie dort diese Gemeinschaften aufgebaut sind, haben eben so Sektenstrukturartiges. Ja, und eben Verschwörungstheorien gehören eigentlich immer schon zu unserem Aufgabengebiet. Ähm, ist, äh, ist ja auch nichts Neues, dass es Verschwörungstheorien gibt, aber die Art und Weise, wie sie derzeit auftreten, ist ähm, schon einmal anderes. Äh, nur kurz einmal, was, was mir noch wichtig ist, Aber wenn man von Verschwörungstheorien spricht, also man sagt einerseits Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien. Also ich bin da jetzt nicht so heilig, welcher Begriff der richtige ist. Es gibt da Diskussion darüber, ob man Verschwörungstheorie sagen soll, weil es eigentlich keine Theorien sind, sondern eben Erzählungen oder Mythen. Ja, ich verwende irgendwie beide Begriffe. Ich verstehe die Diskussion, aber ich sehe das jetzt nicht als die essentielle Sache, wie man das genau nennt. Aber was essentiell ist, dass man sie unterscheidet von ähm, Kritik an äh, zum Beispiel ähm, politischen Maßnahmen. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, ich will keine Maske tragen, weil ich finde, die Begründung stimmt nicht und das bringt es eigentlich nicht, dann heißt es noch absolut nicht, dass das eine Verschwörungstheorie ja. ist, sondern dann ist die Person ähm, einfach gegen das oder, oder auch gegen, gegen Maßnahmen der Regierung. Wenn sie aber sagt, diese gesamte Pandemie ist geplant worden, die Masken sind ein Teil eines Versuchs, uns da irgendwie abzurichten und das Endziel ist, dass wir uns alle impfen lassen, damit wir dann nachher gechippt sind oder sterben oder beeinflusst werden, dann sind wir bei einer Verschwörungstheorie. Irgendjemand ist da relativ nicht gemutet, nur vielleicht ein Hinweis... Sie bitte die Mikrofone. Danke. Also, bei Verschwörungstheorien hängt, gibt es keinen Zufall mehr. Alles hängt zusammen. Alles ist von irgendeiner Stelle geplant worden, zentral. Und was, was hier passiert, ist ein komplettes Täuschungsmanöver. Also es gibt immer die, die, die Oberfläche und dahinter spielt sich was ganz anderes ab. Und alles, was passiert, ist miteinander verbunden. Also wenn man nur sucht, findet man überall Muster. Und es also wie gesagt, Zufall, Inkompetenz, Chaos existiert in Verschwörungstheorien nicht. Sondern alles ist der eine große Plan. Ja, dann in Österreich jetzt. Wir haben sich bei uns Verschwörungstheorien entwickelt da habe ich nur eine, eine Umfrage aus dem letzten August, wo man so ein bisschen sieht, rot sind die Personen, die sagen, diese Behauptungen stimmen absolut nicht. Das sind so diverse Verschwörungstheorie-Behauptungen. Grün sind die Personen, die sich zumindest ein bisschen vorstellen könnten. Man weiß nicht, wie sehr sie es glauben, aber sie, sie, sie sind dem zumindest nicht ganz abgeneigt. Und da sind eben bei den verschiedensten Fragen, also... Dass der Anschlag vom World Trade Center kein Terroranschlag war, sind schon fast die Hälfte, die sich vorstellen könnten, dass das doch irgendwie von der CIA ausgeführt worden ist. Dass Jörg Haider ermordet wurde, da sind schon, ähm, äh, ja, da, da haben wir dann schon 75 Prozent, ähm, die, dann, die sich das vorstellen, nach 55 Prozent, Entschuldige, die sich 55 Prozent, die sich vorstellen könnte, dass Jörg Haider ermordet wurde. Und Chemtrails ebenfalls und äh, dass Politiker Marionetten sind und eigentlich dahinter mächtige Kräfte wirken, das sind schon 70 Prozent, die sagen, das könnte ich mir vorstellen. Also man sieht, dass zumindest das Potenzial für Verschwörungstheorien äh, relativ groß ist eigentlich, sogar in Österreich und jetzt. Die Probleme, die dadurch entstehen können, ist, dass, was wir gerade aktuell haben, dass diese 5G-Gegner teils auch mit Gewalt vorgehen gegen Mobilfunkmasten. Und das ist ein Bild aus den Großbritannien, wo man einen Mobilfunkmast zerstört hat, weil die der Meinung waren, dass der irgendwie die Strahlung Menschen schadet. Und wenn wir nach Österreich gehen, gab es da eine Diskussion, im letzten Herz, Herbst in einer Telegram-Gruppe, wo auch darüber diskutiert worden ist, wie könnte man diese 5G-Masten erreichen und wo da schon doch relativ konkret überlegt worden ist, wie könnte man die sabotieren. Also das ist durchaus auch bei uns angekommen, Also dass aus den Verschwörungstheorien heraus auch Handlungen folgen können. Auch Angriffe zum Beispiel gegen Journalistinnen und Journalisten werden ja mehr. Jetzt ist immer so die Frage, warum ähm, kann man nicht mit denen einfach logisch sprechen? Also äh, die, die lange Zeit war so die Idee, ähm, Verschwörungstheorien entstehen, weil die Menschen nicht die richtigen Informationen haben. Und wenn man ihnen die Informationen äh, zur Verfügung stellt, dann löst sich die Verschwörungstheorie auf. Das ist jetzt, wenn Sie schon mal mit jemandem gesprochen haben, der wirklich so einen Mythos zutiefst glaubt, wird Ihnen das, also wird euch das aufgefallen sein, dass das, dass ihr mit Logik nicht sehr weit kommt. Der Grund dafür ist, dass wir als Menschen nicht logisch funktionieren. Wir sind keine logischen Wesen. Wir sind emotionelle und soziale Wesen, aber nicht logisch. Und dort, das ist nur so ein kurzer Überblick, wo man sieht, welche Arten von äh, kognitiven Verzerrungen, äh, die man mittlerweile schon identifiziert hat, bei uns vorherrschen. Also wie wir Informationen äh, von vornherein filtern, umbauen, falsch aufnehmen... Äh, für, für Fehlinterpretationen sehr anfällig sind. Und ah, das Eisbergmodell ist ja bekannt, also dass dieser Teil von uns, der, der sich äh, auf Logik bezieht, sehr klein ist und dass wir in unserem Handeln viel mehr von, von ähm, sozialen Faktoren, äh, von, äh, von Beziehungen, von, äh, von Gefühlen gesteuert sind. Das ist eigentlich das, was unser Handeln steuert, wobei wir von uns selbst immer das Bild haben, dass wir eigentlich aus logischen Gründen handeln. Aber in Wirklichkeit wird die Logik im Nachhinein verwendet, um unser Handeln zu rechtfertigen. Aber das Handeln an und für sich hat sehr, sehr wenig mit wirklichen Denkvorgängen zu tun. Also Gefühle bestimmen kognitive Prozesse. Es geht um Gefühle viel mehr als um Informationen. Und wahr ist immer, was wir wahrhalten. Also das ist dieser Begriff der gefühlten Wahrheit, der jetzt gern verwendet wird. Also die True-Sinn, fühl, Es fühlt sich wahr an. Das hat eine viel höhere Bedeutung als Fakten. Dann, wenn wir eine Meinung äh, haben, dann halten wir an der fest und äh, wir vermeiden alles, was dieser Meinung äh, später widerspricht. Und das ist ähm, danach dieser dieser Bias, dass, dass wir immer an uns Informationen an uns heranlassen die sozusagen eh bereits die Meinungen stützen. Und was uns irgendwie vertraut ist, also eine Information, die wir oft hören, wird dadurch glaubwürdiger, dass wir sie oft hören. Also nur die Wiederholung macht eine Information schon richtiger für uns gefühlterweise. Geistige Leichtigkeit, also wenn wir wenig nachdenken müssen, dann akzeptieren dass wir das ebenfalls leichter als wahr, als wenn es anstrengend ist, etwas durchzudenken. Und viel macht auch der Gruppendruck, beziehungsweise einfach die Community, in der ich mich befinde, hat ebenfalls einen sehr hohen Aus Einfluss darauf, was ich für richtig halte. Verschwörungsmythen haben jetzt verschiedene Funktionen für eine Person. Das eine, sie reduzieren Komplexität. Und das oh. ist etwas, mit dem wir als Menschen nicht sehr gut umgehen können, wenn etwas chaotisch ist, wenn der Zufall herrscht. Wir haben sehr gern geordnete... Beziehungen. Also etwas passiert auf der Welt, weil. Die Pandemie ist, weil. Dass das Zufall ist und jederzeit passieren könnte, ist eine unbefriedigende Antwort. Da ist es befriedigender, wenn es einen Plan gibt. Und wenn Menschen, auch wenn das noch so ein schlimmer Plan ist, aber irgendwer hat es durchgedacht und es funktioniert nach einem, äh, äh, also in, in, in einer strukturierten Form. Ist uns lieber als Chaos und Inkompetenz und... Und das heißt aber nicht, dass Verschwörungstheorien an und für sich simpel sein können. Also dies ist zum Beispiel ein Versuch, diverse Verschwörungstheorien miteinander in Beziehung zu setzen. Und Also die können durchaus in sich recht komplex sein, aber das, die Funktion, die sie haben, ist immer, die Welt verständlich zu machen und, und einfache Schwarz-Weiß-Bilder zu erzeugen, Feindbilder zu erzeugen. Das zweite ist, dass wir eben immer so Muster suchen. Also das ist, der Michael Schirmer hat das so genannt, dass, dass, dass unser Gehirn eine Pattern Seeking Belief Engine ist. Also wir suchen ständig das, was uns umgibt, in Muster zu bringen und aus dem Muster heraus erzeugen wir dann ähm, Glaubenssätze. Also und so etwas Wichtiges wie die Pandemie muss auch eine ganz mächtige Ursache haben, was ganz Bedeutsames das ist ebenfalls wieder dieser, das nennt man Pareidolie, also dass wir immer versuchen, selbst in Dingen, die ganz zufällig sind, so wie dieses Müllviertlerbrot, da hinein äh, immer einen, äh, etwas zu sehen und wir sehen ganz oft Gesichter, wir sind sehr auf Gesichter äh, spezialisiert. Ähm, dann, ähm, Verschwörungstheorien sind auch eine Spiegelung von Ängsten, die da sind. Und aktuell haben wir relativ viele Zukunftsängste. Das betrifft äh, Themen wie die, die Klimaveränderung, ähm, Bevölkerungsveränderungen. Also da sind Ängste da, die durchaus auch ähm, ihren Grund haben und, äh, und, und, und Anlässe haben. Und die Verschwörungstheorien bringen die auf den Punkt, die malen so etwas wie ein, eine Leinwand auf, auf der man diese, diese Ängste projizieren kann. Dazu gehören jetzt auch zum Beispiel Grund, also Menschen, die grundsätzlich misstrauen haben gegen die Welt oder gegen bestimmte Personen, für die sind Verschwörungstheorien auch besonders attraktiv. Also jemand, der sagt grundsätzlich die Mächtigen äh, nützen Macht automatisch aus und ähm, äh, ich glaube sowieso, dass da immer irgendwas äh, nicht, nicht richtig ist und dass uns die anlügen. Wer eine äh, grundsätzliche Einstellung hat der, der Welt gegenüber in dieser Richtung, wird auch bei Verschwörungstheorien ähm, das sehr schnell andocken können. Was da noch dazu dazukommt für die Personen selber, ähm, dass man das da gut lesen kann, vom Verlierer zum Helden, also diese Verschwörungstheorien, Conspiracy Theories are for Losers, also ähm, das ist ein bisschen sehr brutal gesagt, würde ich jetzt so nicht stehen lassen, aber Menschen, denen es gerade nicht gut geht oder die ein Gefühl haben von, ähm, keine Wirksamkeit zu haben, äh, Hilflosigkeit nicht in ihrem Leben das erreicht zu haben, was sie sich wünschen. Für die ist eine Verschwörungstheorie auch eine attraktive Erzählung, weil sie dem einen Grund geben. So, du hast es deswegen nicht erreicht, weil dich jemand daran hindert. Da gibt es eine, eine Gruppe von Menschen, die Schuld ist daran. Und nur, dass du das weißt, dass du dazugehörst zu diesem, zu diesem Kreis der Wissenden, gibt dir schon ganz eine ganz besondere Bedeutung. Du wirst sozusagen hier zu diesem Helden. Das ist auch ein Bild aus einer, aktuell aus einer äh, Facebook-Seite. Äh, äh, äh, das heißt so dieses, du bist was Besonderes, du gehörst zu der Gemeinschaft der Wissenden, der Aufgewachten. Ähm, und daneben sind eben das absolut Böse. Man sieht halt auch wieder dieses Schwarz-Weiß-Bild, das Gute, das Böse. Ähm, und das Böse muss ein absolutes Böse sein. Damit ist auch die, das eigene Handeln automatisch gerechtfertigt und richtig Dadurch ist es ein Gesetzesbruch, zum Beispiel zu, zu gehen, indem ich irgendwie mich an Abstandsregeln nicht halte, Masken nicht nehme. Das ist mein Recht, weil ich bin ja eine Widerstandskämpferin gegen ein viel schlimmeres Böses und das rechtfertigt auch alles, was ich tue. Bis zu Gewalt. Ähm, ganz häufig ist dieser Film Matrix, der wird sehr sehr häufig referiert, der hat generell einen sehr starken Impact, ich kriege das auch in der Esoterik sehr häufig mit, wobei man natürlich sagen kann, hat der Film aufgegriffen, was da ist oder hat er dem noch einmal mehr ähm, Schwung gegeben, also diese Idee, dass da gibt es diese rote Pille immer, man nimmt die rote Pille, der, der Neo bekommt ja die, ähm, die Wahl, ob er die blaue oder die rote Pille nimmt, die blaue Pille heißt, er schläft weiter und die rote Pille heißt, er erwacht und er sieht, was die Wirklichkeit ist. Und die Wirklichkeit ist, dass alles, in was wir hier leben, eine Projektion ist und in Wirklichkeit liegen wir sozusagen in irgendwelchen äh, Batterieboxen und werden eigentlich äh, nur, nur genutzt. Also dieses Bild von dieser, und auch das, das weiße Kaninchen kommt dann öfter vor, das ist eben, wird, kommt aus Alice im Wunderland und ist aber auch im Film Matrix äh, ein, ein, ein Motiv. Ähm, auch wieder dieses Bild, wir sagt, du musst Nein sagen, die, die Lügenpresse. Du, und es gibt halt einerseits diesen total satanischen Bösen, man muss halt das absolut Böse hernehmen. Also die müssen mindestens pädophil sein, Satanisten sein, also das absolut Böse. Und dann gibt es halt daneben die Schafe, das sind jene, die... Das nicht wahrhaben wollen. Und selbst ist man sozusagen der Held, der Widerstandskämpfer, der das durchschaut hat und der versucht, andere zu erwecken. Also man kann sich schon vorstellen, dass das auch für das, für das Ich ähm, eine Stütze ist. Das macht, gibt Wichtigkeit, es gibt Bedeutung, es gibt ähm, Sinn und Auftrag. Und äh, man äh, gewinnt damit üblicherweise auch einen Halt innerhalb einer Gruppe. Also das ist immer so dieses Wir, die erwarten versus die, äh, die das noch nicht verstanden haben. Ähm, auch dieser, dieser, diese Funktion, dass man sich gemeinsam in, ähm, oft in Social-Media-Plattformen trifft, sich gegenseitig bestärkt. Wenn ich da was poste, kriege ich gleich ganz viele Likes und ganz viele Menschen, die mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja super, du hast völlig recht. Auf der anderen Seite verliere ich natürlich auch ganz viele Freunde. Äh, aber ähm, es ist trotzdem so attraktiv zu einer Gemeinschaft zu gehören, die sich gegenseitig dann auch da unterstützt. Äh, zum Beispiel auf den Demonstrationen zu treffen, aber die sind durchaus auch sehr vernetzt miteinander und haben so eine, eine, eine Subkultur auch, äh, wo, die, wo dieses, das Thema Zugehörigkeit äh, wichtig ist. Ja, und last but not least, Verschwörungstheorien sind fantastische Geschichten. Das sind einfach spannende Geschichten. Es sind Gruselgeschichten. Es sind ähm, Geschichten, die einen Ekel- und Horrorfaktor haben oft beinhalten. Aber das sind die Geschichten, die wir uns anhören. Das sind die Schlagzeilen, auf die man klickt. Das ist ähm, auch für, für Menschen, die an Verschwörungsmythen nicht glauben, haben sie eine unglaubliche Faszination. Also wir horchen uns das an und wir sind fassungslos und wir es fasziniert uns einfach, dass jemand wirklich glaubt, dass Politiker von Außerirdischen ausgetauscht wurden und mittlerweile nur mehr durch irgendwelche äh, Echsenwesen ersetzt worden sind oder Roboter sind und in die Erde, die ist zugleich hohl und flach und also diese ganzen Vorstellungswelten, da ist schon Fantasie auch drinnen ähm, und, und sie, sie spiegeln auch gern so Grundängste, die wir einfach in der Men Menschheit haben, die ja immer wieder wiederholt wird, die die Sujets sozusagen von Verschwörungstheorien sind oft äh, viele Jahrhunderte bis Jahrtausende alt, eben dieses Kinder, Kinder, die entführt werden und denen geschadet wird. Ähm, ja, also so die, die, die Monster und, und die Helden, die versuchen das zu bekämpfen. Also das hat auch eine Faszination und damit ähm, ist die Personen die Verschwörungsmythen einsetzen, ob sie aus finanziellen oder politischen Interesse heraus handeln. Ähm, kriegen damit Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit im Internet heißt auch immer Geld. Also das weil sie vielleicht auf ihren Seiten was verkaufen weil sie nur durch, den, ähm, durch mehr Klicks auf ihrer Seite mit der Werbung mehr Geld bekommen. Also da ist auch ein Geschäft dahinter. Ja, was uns jetzt eigentlich interessiert, ist diese Umdenkprozesse. Wie kriegen wir das hin, dass jemand, der in diesen Mythos ähm, verwurzelt ist, der den teilt, wie kann man da Umdenkprozesse starten? Und das ist ja ein Teil unserer Arbeit generell. Also auch wenn jemand jetzt in einer religiösen, äh, neureligiösen Gemeinschaft ist oder in irgendeiner anderen Gemeinschaft, wo man den Eindruck hat, die tut dem nicht gut oder in einer Hörigkeit einem Guru gegenüber, wie kriegt man das, das dazu, die Menschen, dass sie das sehen, dass ihnen was schadet und sich verändert oder einen anderen äh, Zugang dazu bekommen oder ihre Meinung ändern? Ähm, da haben wir uns oft schon damit auseinandergesetzt und das ist bei Verschwörungsmythen nicht so viel anders wie bei anderen Themen. Da geht es zum Beispiel Radikalismus, ähm, ist ja da auch dabei. Frage an Sie, wenn Sie sich einmal selbst, also an, an euch jetzt, wenn ihr euch überlegt, ähm, eure eigenen politischen Einstellungen, eure religiösen, eure gesellschaftspolitischen Überzeugungen, Habt ihr die irgendwann einmal durch ein besonders gutes Gespräch, ein besonders gutes Argument verändert? Also wenn ihr so wirklich an eure Grundüberzeugungen denkt. Ähm, hat euch da jemals eine Diskussion, ein Gespräch ähm, dazu gebracht, dass das plötzlich so der Punkt war, wo ihr gesagt habt, stimmt eigentlich, das ist ja ganz anders, Na, das sehe ich doch nicht so. Ähm, und wenn, wenn das jemals so war, was genau war das? Ähm, Gibt es aber auch Familienmitglieder, wo ihr sagt, die waren ein wichtiger. Es können jetzt auch Freunde sein, können aus also ein Umfeld sein. Wer hat da mitgewirkt an eurem Weltbild oder Veränderungen in eurem Weltbild? Und hat es Phasen äh, in eurem Leben gegeben, die Auslöser waren für diese Einstellungen, oder die Veränderungen von Einstellungen? Und wir werden jetzt nicht länger darüber diskutieren können, aber ich nehme mal an, dass sehr wenige von euch sagen, dass sie grundlegende Einstellungen in einer Diskussion verändert haben. Und wenn das der Fall war, dann wahrscheinlich war das dann so eher ein Tipping-Point. Also da ist vorher schon was passiert, da hat, hat innerlich bereits eine Veränderung stattgefunden. Und das war dann noch so der eine Auslöser, der das dann endgültig verändert hat. Aber das war nicht aus dem Nichts heraus. Da hat sich in euch persönlich vorher schon viel getan. Und das hat meistens was zu tun mit Lebensphasen und mit, ähm, mit Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Nicht mit irgendeiner Diskussion oder einem Gespräch ihr gemacht habt. Weil Umdenkprozesse finden statt, immer durch innere Prozesse. Also Umdenkprozesse sind von außen praktisch nicht steuerbar. Also Menschen sind nicht so leicht manipulierbar. Sie sind sehr manipulierbar, wenn es in eine Richtung geht, wo sie prinzipiell mitgehen. Also wenn sie was kriegen, was sie haben wollen, dann sind, sind wir durchaus sehr manipulierbar und sehen das gar nicht so. Aber die Grundrichtung wird von uns vorgegeben. Also komplett gegen unsere gegen unseren, unseren Willen oder unsere, unsere Grundüberzeugungen sind wir sehr sehr, sehr, sehr schlecht von außen steuerbar. Also es muss einen inneren Prozess äh, gegeben haben. Es kann zum Beispiel sein, wenn eine persönliche Toleranzgrenze erreicht ist. Das ist äh, bei meinen äh, sogenannten Sekten, kann das sein, dass in der Gemeinschaft irgendetwas vorgefallen ist, wo sie sagen, das geht einfach zu weit. Das passt nicht mit meinen Werten zusammen. Das lehne ich ab. Bei Verschwörungsmythen ähm, ist es zum Beispiel bei einer Gruppe, war das, hat uns jemand erzählt, äh, das war eine Chemtrail-Gruppe und die haben begonnen zu diskutieren, wie sie Flugzeuge zum Absturz bringen können. Also das war eine durchaus ernsthafte Diskussion, wie man das mit Laserpointern oder mit Drohnen, was man da machen könnte. Auch wieder aus dieser Idee heraus, da passiert was ganz Schlimmes und wir haben das Recht, das zu verhindern. Äh, und das war dann der Punkt, wo die Person gesagt hat, na, das geht so nicht. Oder auch, wenn, die, wenn zum Beispiel die Verschwörungstheorie selbst zu extrem wird. Also Personen, die man vorher sehr geschätzt hat, deren äh, Meinung man wichtig gefunden hat, wenn die plötzlich eine Theorie mit, mit derselben Inbrunst ähm, verteilt, die man absolut unsinnig findet, dann verliert die Person einfach auch an, an Glaubwürdigkeit und dann kann es sein wie ein Dominoeffekt, dass es in die Gegenrichtung geht. Äh, Eben persönliche Erfahrungen. Also das kann ja die persönliche Erfahrung sein, dass mir jemand gesagt hat, ihm ist aufgefallen, dass innerhalb dieser Community der Verschwörungsmythen der Ton miteinander und der Ton mit Andersdenkenden sehr viel brutaler und härter und abwertender ist als der Ton mit den eigentlichen Gegnern. Also dass er sagt, die Personen, die mir nicht recht geben, gehen sehr viel respektvoller mit mir über als die Personen, mit denen ich eigentlich ähm, in einer, in einer Gruppe sein würde. Also auch, ja, ernüchternde Erfahrungen, es kann auch sein, dass die Erfahrung, dass man sagt, eigentlich, ich merke jetzt seit Monaten, es werden ständig ähm, angekündigt, äh, der Untergang der Welt, also ein Krieg oder ein Stromausfall, ein, ähm, eine Weltwirtschaftskrise, sie passiert nicht und sie passiert nicht und sie passiert nicht, also langsam glaube ich das jetzt einfach nicht mehr, das ist, reicht mir jetzt. Ähm, Ganz ein wichtiges Thema, wenn es in Ihrem Leben einen neuen Fokus gibt. Verschwörungsmythen, also in den vielen Gesprächen, die ich führe mit Angehörigen, ähm, kommt ganz häufig vor, dass die Person gerade ähm, zu viel Zeit hat. Viel Zeit vom Internet verbringt, auch von einem, einem Video in das nächste geht und das ähm, einfach ähm, durch, diese, durch dieses viele Beschäftigen damit das über Übermacht bekommt. Also es füllt auch ein Vakuum derzeit, diese Beschäftigung mit Verschwörungsmythen. Und wenn aber was anderes wieder stattfindet, wenn man wieder dem Beruf einsteigt, sich irgendwas verändert im Leben, ist einfach die Zeit gar nicht mehr da. Ein Wechsel der Bezugsgruppe. Also wenn Sie ähm, mit anderen Menschen zu tun haben, die zum Beispiel, wenn sie vorher bei einer Gruppe waren, wo man sehr cool war, wenn man Verschwörungsmythen geglaubt hat, und sie wechseln in eine andere Gruppe, wo das überhaupt, wo man das ganz sonderbar sieht und überhaupt nichts damit anfangen kann, sie aber Teil dieser Gruppe sein möchten, wenn sie zum Beispiel einen Jobwechsel haben und sie wollen dort, sie sind froh, dass sie dort sind, sie wollen dort bleiben, dann wird sich ihre Meinung ganz automatisch, ohne dass sie was machen, eigentlich so ein bisschen klammheimlich auch ein bisschen dieser Gruppe anpassen. Also es muss eine Gruppe sein, die, die für sie attraktiv ist, die Sie, äh, interessant finden. Ähm, ja, positive Modelle, Vorbilder. Also wir, wir, äh, wir kommen auch in Ideologien ganz oft hinein über eine Person. Aber bei Verschwörungsmythen hört man ganz oft, äh, eine Freundin hat mir das gesagt. Jemand, den ich schätze, hat das äh, geteilt. Und äh, das durch die Person, das ist wie so die Brücke, die Person, der vertraue ich, die Person finde ich gut. Deswegen ist das, was sie sagt, auch automatisch gut. Und es kann aber in die Gegenrichtung gehen wieder. Und es ist immer ein langsamer Prozess. Also das passiert nicht, indem man einen Schalter umlegt, sondern das ist ein äh, langsamer Prozess, der kann auch über Jahre gehen. Also wirklich grundlegende Veränderungen in seinem Leben, was, was Weltbilder betrifft, hat man üblicherweise nicht sehr oft. Meistens in, meistens in längeren ähm, Phasen. Oder es passiert was ganz Traumatisches, passiert, aber das ist eher selten. Und was immer ein Thema ist, Scham macht es auch schwierig, das Umsteigen. Das heißt, wenn Sie vorher überall ähm, Links zu Verschwörungsseiten geteilt haben, wenn sie versucht haben, in Ihrer, in ihrer Freundeskreis-Familie äh, alle davon zu überzeugen, dass äh, Trump, äh, was ich, Trump der Held ist und Bill Gates äh, die Welt regieren möchte, und es kommt ihnen nachher, Thema das ihnen, dass das vielleicht doch nicht stimmen könnte, ist das unglaublich peinlich. Und Scham ist etwas, was uns äh, ein sehr unangenehmes Gefühl, was wir, was wir vermeiden, wenn es nur irgendwie geht. Und da ist es manchmal leichter, die Meinung anzupassen, zu sagen, na ja, wird schon irgendwas dran sein und vielleicht so zu tun, als hätte man das eh nie wirklich so ganz geglaubt, als zuzugeben, tut mir leid, es ist mir wirklich peinlich, dass ihr euch das mit euch jetzt monatelang damit bombardiert habt, das ist eigentlich ein totaler Unsinn. Das erfordert schon eine wirkliche Größe, dass das jemand machen kann. Sehr empfehlen kann ich dem, äh, diesen Artikel, ich sah das Schlachtfeld von Alexander Eitlin der ist in der Zeit erschienen. Das ist, ähm, man muss zahlen, wenn man den noch lesen kann, zahlt sich aber aus. Der Herr Eidlin äh, selber war äh, Anhänger von Verschwörungstheorien, obwohl er selber aus einem Umfeld kommt, wo es eigentlich das überhaupt nicht, äh, man das überhaupt nicht glauben würde. Und er beschreibt es so faszinierend, wie... Ähm, wie, wie, das, also wie das entstanden ist. Also er sagt, so haben mich am Ende nicht die verbissenen Argumente derer überzeugt, die mir beweisen wollten, dass ich irre, sondern die beständigen Freundschaften mit Menschen, die meine seltsamen Ideen nicht teilten und in mir dennoch mehr sahen als einen Spinner. Sie stritten mit mir aber erst, nachdem sie sich die Zeit genommen hatten, meine kruden Ideen zu verstehen. Diese Zeit... Und der Respekt, der dahinter stand, die Zuneigung zu mir als Person, waren wertvolle Ressourcen, die für mich Sinn jenseits moderner Mythen erschufen. Das Verhalten der Personen war wichtig, nicht ihre Ansichten. Also, diese, und was der Herr Eidlinder-Atoll beschreibt, ist ähm, die... Ähm, die... Die, die, wie, dieses, wie dieses Mindset ist von jemanden in Verschwörungsmythen. Also, wie sie das, dass das eigentlich eine mehr eine religiöse Komponente hat als eine, ähm, eine sachliche. Also, das, wie fühlt man sich an in, diesem, in dieser Welt? So, für ein gutes Gespräch. Unbedingt notwendig ist der Respekt der Person, mit der Sie sprechen. Wenn Sie, die, wenn Sie sich nur lustig machen, wenn Sie die nicht respektieren, können Sie eigentlich jedes äh, Gespräch. Ich meine, Sie können natürlich äh, Diskussionen unter um Diskussionswegen auch genießen, aber wenn das Ziel ist, die Person irgendwie auch zu erreichen, eine, eine, äh, einen Umdenkprozess vielleicht zu fördern, dann brauchen Sie diesen Respekt. Verständnis für die Motive. Sie müssen mit herausfinden, warum verteilt jemand Verschwörungstheorien. Das ist viel, viel wichtiger als die Theorie an und für sich, sondern was, was, was, was treibt, treibt die Person gerade an? Und dass sie als Gesprächspartnerin grundsätzlich sympathisch bleiben. Jemand, der sympathisch ist, den man grundsätzlich mag, hat ganz andere Wichtigkeit in dem, was sie sagen, als jemand, den ich grundsätzlich mag. Auch wenn es was Richtiges ist von jemandem, den ich unsympathisch finde, hat das Gesagte einfach wenig Wirkung. Ehe freundlich-sachlich bleiben. Also versuchen sich nicht zu emotionell oder zu, sondern sachlich-freundlich. Aber auf der anderen Seite jetzt, was schon auch wichtig ist, ist immer Position beziehen. Also Verschwörungsmythen einfach so stehen zu lassen, ist nicht gut. Also wie kennen Sie auf der einen Seite Respekt und Freundlichkeit und auf der anderen aber schon eine Abgrenzung gegenüber der Inhalte? Und zwar zu sagen, das ist eine Verschwörungsmütung, das ist antisemitisch oder antidemokratisch, unsozial. Das ist vielleicht Rufmord, weil es werden oft bestimmte Personen ganz stark ähm, angegriffen. Oder das ist ein rechtsextremes Gedankengut. Also das wirklich auszusprechen, ist schon wichtig. So, jetzt haben wir bei den, in den Diskussionen üblicherweise zwei, zwei Gruppen. Es gibt Menschen, die sind für Argumente noch erreichbar. Da geht es einfach auch darum, da, da geht es mal relativ schnell drüber, weil das ist ja die, äh, bei denen ist wirklich so, einmal die Frage, wüsstest du es hören, äh, da gehen ich nicht so genau drauf ein, auf die wichtigsten Fakten. Äh, da würde ich auch wirklich kommen mit, ähm, mit, mit Fakten. Also da macht es auch Sinn, zum Beispiel sich gemeinsam hinzusetzen, äh, gemeinsam äh, auf, eine, auf, auf die Plattformen zu gehen, auch zu vergleichen, wer macht das, die Widersprüche, wer, wer zieht Gewinn daraus, es gibt immer jemanden, der Gewinn zieht, auch aus Verschwörungstheorien, sich darauf einigen, wer es, äh, was ist überhaupt eine gute Quelle und dann gibt es eben diverse Faktencheck-Seiten. das sind so meine Lieblingsseiten, aber es gibt jede Menge, das ist auch nicht so schwierig, dann äh, dazu gute Informationen zu finden. Also das ist aber da der leichtere Teil. Schwieriger sind ja die Personen, die nicht erreichbar sind. Das merkt man im Gespräch, dass die Argumente völlig abprallen. Und in diesem Fall würde ich nicht über die Inhalte diskutieren. Sie erreichen damit das Gegenteil. Jemand, der sowieso von etwas schon überzeugt ist, wenn der mit Ihnen eine Stunde über die Inhalte diskutiert, wird der danach noch stärker sich dieser, dieser, dieser Meinung zuwenden, weil dadurch, dass er ständig Argumente überlegen muss, warum das richtig ist, verstärkt sich auch nochmal seine Bindung zu dieser Ideologie. Also wenn Sie über irgendwas diskutieren würden, dann würde ich nur über die Quelle, warum vertraust du Gott der Person, aber nicht darüber, ob die Echsenwesen existieren oder nicht. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn Sie mit ähm, Zeugen Jehova darüber diskutieren, ob Gott existiert oder ob man die Bibel wirklich wörtlich äh, auslegen soll. Kann man machen, aber ich würde nicht erwarten, dass Sie da große Erfolge haben in einer Diskussion. Wichtig, eher auf die, wieder auf diese Metaebene ebene gehen. Nicht die Diskussion, aber die Person ist hochspannend. Warum glaubt ihr das? Das ist spannend. Und die Grundhaltung sein soll sein. Es geht nicht darum, dass Sie gewinnen. Das ist nicht das Thema. Und auch nicht, dass Sie den anderen überzeugen in dieser Diskussion. Wenn Sie mit dieser Idee hineingehen, ist es wahnsinnig frustrierend. Sondern es geht eben, es geht im nicht um diese Information, sondern sehen Sie es wirklich wie, wenn Sie mit jemandem, der in einer Religion ist, äh, sprechen. Ähm, ist, ist ein anderer Zugang, äh, den, den sich für den Menschen und sein Weltbild interessieren. Wie kommt er dazu? Wie sieht diese Person auch die Welt? Äh, und auch Sie selbst als Person, wie kommen Sie dazu, die Welt anders zu sehen? Wo, wieso kommen Sie dazu, ähm, Institutionen der Regierung oder irgendwelchen Wissenschaften, Wissenschaftlerinnen, so einen Vertrauensvorschuss zu geben. Was, was hat Sie, warum kommt Ihr Vertrauen in die Welt? Ja, Und Ziel soll eher sein, gegenseitig zumindest zu respektieren, sich als Person zu respektieren. Was Verschwörungstheorien machen, ist, sie spalten unsere Gesellschaft in Schwarz-Weiß-Freund-Feind. Und das Ziel wäre, aufzubauen einen Respekt trotz der Differenzen und dieses Aufweichen von Feindbildern. Mehr Differenzierung, mehr Frustrationstoleranz. Und da muss man auch bei sich selber anfangen, weil das ist natürlich leicht gesagt, das hat man selber oft auch gar nicht so. Wie geht es der Person eigentlich? Also das ist immer die Frage, wie geht es der Gott? Finanziell, gesundheitlich, hat sie Erfahrungen von Kontrollverlust, Benachteiligung, Ungerechtigkeit? Welche positiven Motive treiben eine Person an? Das sind manchmal Menschen, denen Freiheit ganz, ganz wichtig ist, die sehr äh, äh, empfindlich reagieren darauf, wenn sie den Eindruck haben, zu viel Kontrolle ausgeübt wird von mächtigen Stellen. Oder es gibt zum Beispiel den Wunsch, gute Eltern zu sein beim Thema Impfen. Also jene, die sich entscheiden, ihre Kinder nicht impfen zu lassen, tun das üblicherweise nicht, weil sie die Kinder vernachlässigen, sondern im Gegenteil, weil sie ganz wichtigen, weil ihnen es ganz, ganz wichtig ist, als Eltern gut, gute Eltern zu sein und gute Entscheidungen zu treffen. Die jeweiligen den jeweiligen Verschwörungsmythos anzuschauen. Was, was macht das auch so relevant für die Person? Wenn die jetzt heute sagen würde, ich habe mich geirrt, worauf müsste sie dann verzichten, wenn sie das aufgibt? Was, was, was stützt dieser Verschwörungsmythos? Und wenn das nur ist, dass sie derzeit einen Sinn und einen Fokus in ihrem Leben hätte und ohne das ist Langeweile und ein großes Loch da. Und sie müsste sich möglicherweise mit anderen Themen beschäftigen, die nur viel schmerzhafter sind. Aber auch, wie lebt diese Person mit diesem Weltbild, was üblicherweise ja sehr dystopisch, sehr gruselig ist. Wie geht es da damit um, mit dieser Angst, mit der Hilflosigkeit, mit dem Ärger, der eigentlich durch diese Bilder aufgeworfen werden. Ähm, eher Fragen stellen beim Gegenüber als Vorträge. Also eben, was würde dich überzeugen, dass das ein Verschwörungsmythos ist? Ähm, aber das durchzudenken, okay, aber welche Lösung hast du? Also wenn jemand ähm, einen Link schickt, zu so sagen, du, äh, interessant, ähm, ja, danke, dass du an mich denkst, aber was ist denn jetzt dein Anliegen eigentlich an mich? Ähm, wie plausibel ist etwas? Ähm, wie viele Menschen müssen eigentlich daran beteiligt sind, sein? Aber das haben wir jetzt eher so. Wem nützt ein Mythos? Also da ähm, habe ich nur so drin als äh, Stichwort Querschenken Jan Böhmermann, wenn, ähm, wenn euch das interessiert, da, da hat das ZDF ähm, äh, ein, ein, einen Bericht, also der Jan Böhmermann, deutscher ähm, Kabarettist, ähm, hat ja da eine Serie im ZDF äh, und da hat er einen Beitrag über, über Querschenken, er hat da die Internetseite aufgebaut, die Querschenken heißt. Und wo er analysiert, wie der Gründer da quer schenkt, von, von Querdenken, dass das eingetragene Marke ist und was der damit auch für unglaublich viel Geld verdient. Also das ist der, der Michael Ballucht, der da das gegründet hat. Also das hinter diesen verschwörungstheorie Verschwörungstheorieanführern, das sind Wirtschaftsunternehmen auch. Also da ist sehr, sehr, sehr viel Geld auch dahinter. Auch das anzusprechen, dass jemand sagt, okay, dir ist Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit ganz wichtig. Also so das, das anzusprechen, was man an positivem Engagement sieht. Aber gerade nachdem dir das wichtig ist, was, wie stellst du sicher, dass man dich nicht ausnützt, dass man dich nicht, dass du nicht eigentlich dann auf der Seite genau der Unterdrücker, der Falschmittel, der Unterhetzer bist. Welche Relevanz hat das jetzt eigentlich für dich ganz konkret? Ähm, auch zum Beispiel selbst ähm, Beispiele nennen, wo man ähm, selber vielleicht einmal sich in etwas verrannt hat und seine Position dann geändert hat. Also dieses, was ist der Common Ground? Was ist der, das, was uns beide verbindet? Das kann sein, wir beide sind finden, dass Machtkontrolle braucht. Wir beide finden, dass wir derzeit sehr gut aufpassen müssen, dass diese vielen Sondergenehmigungen der Regierung auch wieder zurückgenommen werden. Wir beide wollen gute Eltern sein, wir haben aber verschiedene Ideen, was das heißt, Impfen betrifft zum Beispiel. Geduld haben, dranbleiben, die Person nicht beschämen, also dafür sorgen, dass die nicht den Gesichtsverlust äh, so, so stark erlebt, weil es einfach auch immer Hindernis ist. In der Familie. Der Mensch geht vor der Ideologie. Ähm, also eher weniger sich damit beschäftigen, welche Ideologie vertritt er gerade, sondern das ist mein Cousin, das ist meine Schwester, das ist meine, mein Onkel, meine Tante. Die, der Mensch ist mir wichtig und da muss man dann auch manchmal sagen, wann wie spart man Konfliktzonen aus? Also wirklich zu besprechen, zu Weihnachten reden wir nicht über dieses Thema. Oder auch zu sagen, du wir reden fast nur mehr über das, das möchte ich eigentlich nicht, können wir das jetzt bitte einmal die nächste Stunde was anders machen oder es anzusprechen. Auch abgrenzen, auch zu sagen, ich will nicht, dass in der WhatsApp-Gruppe der Familie dauernd diese Dinge geteilt werden. Ich finde die antidemokratisch, ich finde die äh, sehr problematisch. Ich, das, das stört mich, ich möchte nicht, dass das, äh, dass das ständig in der Familiengruppe ist. Also es durchaus an, anzusprechen. Aber dann auf der anderen Seite, das, was uns verbindet, muss verstärkt sein. Also was tue ich mit der Person? Wenn das jetzt mein Bruder ist, dann ist es wichtig zu sagen, okay, ich hilft dabei, deine Wohnung renovieren und wir tun irgendwas anderes gemeinsam. Und es geht nicht ständig nur um die Verschwörungstheorie. Äh, auch was an Alternativen. Wenn ich weiß, wenn ich mir überlege, was, was hat der Verschwörungsmythos für einen Sinn? Ähm, und ist es ist zum Beispiel derzeit ein bisschen eine Leere zu füllen und äh, Langeweile äh, auszufüllen, dann könnte man vielleicht überlegen, kann ich Alternative anbieten? Ähm, die soziale Blase, also wichtig ist, da immer in Kontakt zu bleiben. Also wenn es möglich ist, in Kontakt bleiben. Die Gefahr ist sonst, dass, dass Menschen, die in irgendeiner Ideologie sind, in so einer Echoblase sitzen. Der Freundeskreis ist relativ schnell ausgetauscht. Die Familie bleibt dann oft noch so als Anker übrig, weil das sind diejenigen, die sie gar nicht zurückziehen können oft oder nicht wollen. Und das ist manchmal die einzigen Menschen, die nur eine andere Denkrichtung haben. Und das ist aber ganz wichtig, um nicht ganz in diesen Tunnelblick zu geraten. Noch jemanden zu haben, der außerhalb ist. Also diese soziale Blase zu erweitern. Also wenn es irgendwie geht, im Kontakt bleiben. Gesicht waren wieder. Was anderes ist jetzt in der Beziehung, was wir ganz oft haben, ist mein Partner, meine Partnerin, Ehemann, Ehefrau, ähm, da ist das ein ganz massiver Trennung, ein ganz massiver Belastungsfaktor. Das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt. Ähm, Sie gehen üblicherweise nicht mit jemandem in eine Beziehung, der in ganz grundsätzlichen ähm, Wertehaltungen nicht ihrer Meinung ist. Das ist am Beginn einfach schon ein sehr klare, ähm, äh, ein, ein verbindender Faktor. Kann sich im Laufe der Beziehung verändern. Dann findet jemand irgendeine Religion oder verliert eine Religion oder findet irgendeine Ideologie. Und das kann, kann funktionieren, ist anstrengend für beide. Funktioniert aber nur dann, wenn beide respektieren, dass sie verschiedene Haltungen haben und nicht ständig versuchen, die andere Person zu missionieren. Das, das belastet die Beziehung sehr. Und dass auf der anderen Seite Gemeinsamkeiten stark wirklich gestärkt werden müssen. Also die, die, die gemeinsame Basis, das, was man gemeinsam tut, was man einander liebt und schätzt, das gehört wirklich sehr gut gepflegt, damit das andere ähm, ausgeglichen wird. So. Das ist schon praktisch das Ende noch. Wenn Sie arbeiten gerade mit Menschen so einem Beratungsfaktor, meine Kollegin die Silvia Neuberger, Kollegin in der Bundesstelle für Sektenfragen, hat ein Buch geschrieben, wie man Menschen in der Beratung betreut, die eben in irgendwelchen weltanschaulichen Gemeinschaften sind, wie man das sozusagen in einem beraterischen Kontext behandeln kann. Und ich persönlich mag den Sebastian Herrmann sehr, sehr gerne. Ich glaube, das gibt es mittlerweile noch mehr als E-Book, Starkköpfe überzeugen. Der beschreibt eben so die psychologischen Mechanismen, die alle wirksam sind, warum wir mit Logik so schlecht äh, Menschen erreichen und wie man es aber vielleicht doch auch erreichen kann. Also der hat auch ganz praktische Tricks. Ähm, ich ich schreibe selber gerade ein Buch zu diesem Thema, das wird im Herbst herauskommen, hast Fakt und Vorurteil, und da geht es immer stark darum wie führe ich Gespräche über solche ideologischen äh, Gräben hinweg. Also wie gesagt, das wird aber noch ein bisschen dauern, da ist gerade die Abgabephase erst. Ja, ha, praktisch fast eine Punktlandung geschafft. Ihr habt es geschafft, ich stoppe jetzt da mal die Präsentation und schaue mal, was an Fragen da ist. Da mal, ist was reingekommen an genau. Fragen oder, oder sind alle erschlagen? Ähm, ich glaube zurzeit, also ich, ich, ich habe jetzt immer wieder geschaut, ob ich irgendwelche äh, Fragen sehe, aber du hast das so gut gemacht, dass keine Fragen bis jetzt waren. Ja? Ähm, no. Also meine Lieben, wenn ihr jetzt Fragen habt, rein in den Chat, Fragen an die Ulrike. Sie schreiben es gerade alle nur Danke, liebe Ulrike, du hast eine sehr angenehme Stimme, finde ich auch. Und cooler Vortrag. <lacht> Dann wieder super Vortrag, danke, danke, aber fragt doch, jetzt haben sie noch doch. Zeit. Wir haben ein paar Minuten, also wir hätten noch ein bisschen Zeit bis zehn dass ihr Fragen stellen könnt. Ja? Weil ich denke mir, ist es möglicherweise auch betroffen in eurer Arbeit. Wie geht es ihr mit in der Arbeit damit um? Gibt es irgendwelche Probleme oder Denkanstöße für euch, wo ihr denkt, ach, da weiß ich nicht genau, ob ich das richtig mache? Also vielleicht eine, eine, eine, eine, eine, haben wir ein Fallbeispiel aus der Beratung von einem jungen Menschen, so 22, wo die Familie sich gemeldet hat und gesagt hat, ah, der, der fängt plötzlich an, diese Sachen zu teilen und es erschreckt uns sehr weil das ganz unüblich ist, das passt überhaupt nicht zu ihm. Also da kommt plötzlich ein rechtes Gedankengut und die ganze Familie ist eigentlich so links, liberal, grün eigentlich. Und das hat dich sehr erschreckt, dass der da anfängt mit solchen Parolen. Und äh, im Gespräch und im Nachgehen äh, ist dann eigentlich rausgekommen, dass der gerade in einer Krise generell steckt. Also im Studium, ähm, er war immer so der tolle, super Schüler und, und, und fantastisch und so ein bisschen ein... ein, ein ja, so ein Musterschüler. Und jetzt merkt er seine Klassenkollegen, die überholen ihn alle. Er kommt im Studium nicht weiter. Es taugt ihm eigentlich auch nicht so richtig. Und ähm, das Corona-Jahr war dann zusätzlich eine Belastung, hat er sozial ganz viel abgeschnitten. Und ähm, da war diese Be Beschäftigung mit den Verschwörungsmythen zum Teil auch ein bisschen wie ein großes Ablenkungsmanöver. Also die ganze Familie hat sich dann nur mehr um dieses Thema gedreht und darum, wie man mit ihm jetzt reden kann und wie man ihn überzeugen kann und wie man, und das war aber wie so eine große Rauchwand und die eigentlichen Themen sind ja anderen. Die eigentlichen Themen sind, was machst du mit deinem Leben? Passt das Studium? Brichst du es ab oder nicht? Was machst du stattdessen? Ähm, wie geht es dir damit, dass du auch jetzt äh, mit, mit Niederlagen fertig werden musst zum ersten Mal in deinem Leben? Weil das war in der also Schule nie so ein Thema. Ähm, wie geht es dir mit dem Erwachsenwerden? Also das sind eigentlich die Themen, die da waren. Und diese ganze Diskussion über Verschwörungsmythen war eigentlich mehr ein großes Ablenkungsmanöver. Und dann, nachdem die Familie sich mit dem eher beschäftigt hat. Also da, da muss man immer ein bisschen schauen. Was steckt dahinter? Was, was erfüllen Sie auch für einen Zweck? Ja, der Jan schreibt in den Chat. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst. Äh, er schreibt, wie sieht das im Netz aus mit der Gegenrede? Mhm. Das ist ja anders als wenn man zum Beispiel im Freundeskreis jemanden glaubt und ich kann Face to Face darüber reden. Mhm. Ähm, ja, teils ja und nein. Also im Netz ähm, kommt natürlich immer dazu, dass der Ton um einiges härter und respektloser automatisch sofort wird. Äh, man muss auch immer mitbedenken, dass ich nicht nur mit einer Person spreche, sondern ich spreche auch zu all jenen, die mitlesen. Das ist natürlich ein anderer Faktor. Äh, Im Netz finde ich es umso wichtiger, zu widersprechen oder es nicht stehen zu lassen. Aber ich glaube, was schon wichtig ist, dass man sich nicht da verführen lässt, hineinzurutschen in diese... In dieses, in dieses Respektlose, also dass man da selber nicht darauf hineinfällt, sondern im Netz ist es so, da ist nochmal um einige schwieriger äh, zu sehen, dass hinter einem Posting ein Mensch steht, der aus irgendeinem Grund heraus das auch postet, vielleicht weil er wirklich große Angst hat. Ähm, und das anzusprechen. Ähm, im, Im Netz ist zwar andererseits durchaus sinnvoll, äh, einen Link zu posten zu einer Seite, die ähm, einen Widerspruch gibt, aber ich würde auch da äh, eher versuchen, äh, in einen Dialog zu gehen. Ähm, äh, also man muss jetzt auch sagen, wir haben den Eindruck, es sind zwei so Personentypen derzeit. Der eine Typ, das sind Menschen, die wirklich große Angst haben. Also die sind in einer Stauererwartung eines Dritten Weltkrieges. Und das muss man sich einmal vorstellen, dass die zum Teil schon seit einem halben Jahr in ihrem Keller Notfallkoffer und alles gepackt haben, mit Lebensmitteln versorgt sind, ihre Konten abgeräumt haben und in Gold umgewandelt haben und jeden Moment damit rechnen, dass die Panzer durch die Straßen fahren und quasi da ein dritter Weltkrieg ausbricht. Und das macht ja was mit den Personen. Also die sind wirklich unter Druck und Angst und die sind sehr verzweifelt, dass das Umfeld, das sie warnen und schützen wollen, das, das einfach nicht wahrnehmen will. Und es gibt die anderen, wo man den Eindruck hat, das gibt den total selbstwert, also die sind eher die Wackte, also die finden das ganz cool, dass sie das jetzt endlich wissen und die reagieren oft eher so ein bisschen arrogant oder die kommen, da haben wir so den Eindruck, die freuen sich drauf, also die erwarten auch diese zukünftige Katastrophe, aber da ist fast ein bisschen wie so eine Vorfreude, weil dann werdet ihr alle sehen, dass ihr euch geirrt habt, endlich wird, wird dann müsst ihr mir recht geben, dann kommt ihr zu mir, weil ich bin der, der den, ähm, dass sie Transistorradio im Keller hat und den Generator mit dem Benzinkanister. Also ich bin dann ganz wichtig und die müsst sich dann alle bei mir entschuldigen. Ähm, Birgit fragt irgendwie, wie, wenn, wenn die Freundin die Verschwörungstheorie als Ablenkung einfach nützt, wie kann ich das Thema wechseln? Also wie schaffe ich das? Wieder das mit der Ebene gehen. Ich würde sagen, du äh, bist mein Freundin, du bist mir total wichtig. In diesem Thema sind wir uns nicht einig. Ähm, du glaubst es, das ist wie eine... Du, ich, ich, ich, ich habe das Gefühl, du bist manchmal wie in einer anderen Realität und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil ich sehe die Welt anders als du, in diesem Punkt zumindest. Ähm, ich glaube, wir kommen, wir kommen immer wieder ins Streiten, wenn wir über das sprechen. Mhm. Äh, das möchte ich nicht, weil du bist mir ganz wichtig und ich will nicht, dass wir uns über so ein Thema entzweien. Ähm, wie siehst du das, was machen wir denn damit? Wie gehen wir damit um? Also es so behandeln, wie wenn die Freundin ähm, sich irgendeiner Gemeinschaft zugewandt hätte und plötzlich immer für Harry Krishna wirbt. Okay. Da würde ich auch sagen, du, ich finde das wunderbar, dass es für dich gut ist, aber ist sehe es für mich nicht. Ähm, reden wir auch was über was anderes, das, das stört mich, wenn du, aber ich das Gefühl, du wirst mich immer missionieren. Mhm. Also das einfach anzusprechen, dass also man wieder auf der Metaebene. nicht über die Theorie diskutieren, sondern was macht das mit uns beiden? Also auszusprechen, auszusprechen. Du hast den Eindruck, seit du dich damit beschäftigst, wirkst du für mich immer gestresster. Du wirkst, ich habe das Gefühl, es, ist, es tut dir nicht gut. Ich habe den Eindruck, das hat was wir ein Suchtverhalten. Über das kann man vielleicht diskutieren. Also wirklich, also da auch wieder. Auf die Meta-Ebene, auf der persönlichen Ebene und schon durchaus auch sagen, du, das ist, ich glaube das nicht. Ich sehe das ganz anders und es schockiert mich ein bisschen, dass du das glaubst. Aber wie gehen wir jetzt um damit? Die Victoria hat da noch eine Frage, und zwar, welche Verschwörungs neuen Verschwörungsmythen gibt es gegenwärtig und mit welchen habt ihr besonders jetzt zu tun, gerade? also mit, wen, mit welchen seid ihr derzeit besonders beschäftigt? Die Top drei würde ich sagen, sind QAnon, äh, Impfen und 5G. Ähm, QAnon ist für uns wirklich, das war neu. Also vor März letzten Jahres habe ich das noch nie gehört bei uns in Österreich, das war wirklich eine ganz eine reine äh, Geschichte aus den USA, äh, die ist unglaublich verbreitet. Also das ist wie eine Meta-Theorie, die einfach ganz viele anderen Untertheorien verbindet. Ähm, ich finde, dass die, die ähm, Dokumentation, die Puls 4 dazu gedreht hat, ganz gut ist, QAnon. Also findet man, glaube ich, auch noch vor Puls 4, Puls 24, ich glaube, man kann es dort noch anhören. Die, die höre ich unglaublich oft. Also diese satanischen Netzwerke die die ganze Welt umziehen, Kinder entführen und, und so weiter. Also das ist äh, äh, recht extrem. Impfen war immer schon ein ganz starkes Thema, ist in den letzten Jahren zunehmend gestiegen, weil wir auch, da gibt es eine Kombination, dass viele Menschen, die in der Esoterik äh, aktiv sind oder die esoterisches Gedankengut glauben, auch bei Verschwörungstheorien andocken. Also es wird dort auch in diesen Seminaren sehr verteilt. Also wenn man ein Seminar setzt über die Engelskräfte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da auch jemand drinnen sitzt, der sagt, äh, generell das ganze Medizinische, man darf nicht zu Ärzten gehen, das ist alles eine Verschwörung. Die Pharmafirmen kaufen die alle, die geben uns Medikamente, damit wir krank werden. Also da, ähm, also Impfen ist ein hartes Thema und da merke ich auch, die Impfung, Gegner, Gegnerinnen sind unglaublich aggressiv. Also ich kriege die schlimmsten Rückmeldungen, wenn ich irgendwo in Interviews gebe, immer von, von den Impfgegnerinnen. Ja, 5G war so ein Thema. So. Ja. Hier gibt jetzt noch eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt in einer WhatsApp, also bei meinen Kontakten, und da gibt es ja dann diese Status, und äh, ich bemerke, dass... Äh, Bekannte, jetzt gar nicht so gute Freunde von mir, sondern Bekannte zum Beispiel jetzt anfangen so zu posten. Ja, irgendwie Verschwörungstheorien, pass auf, Masken hochgiftig, was weiß ich. Soll ich drauf aufhupfen? Soll ich mit dem reden oder soll ich es einfach belassen? Das ist für mich irgendwie so eine Frage. Wann, wann, wann soll ich da eigentlich, wann soll ich mal reden mit denen oder soll ich einfach das stehen lassen? Weil irgendwie, was ich nicht. Ja, das kommt jetzt darauf an. Man muss es auch wirklich auswählen. Man muss nicht auf jedes, in jede Schlacht einsteigen. Also es ist durchaus auch legitim, es einfach einmal zu ignorieren und zu sagen einfach nur, hey Leute, reden wir mal über was anderes. Mhm. Ich habe schon so viele schlechte Nachrichten den ganzen Tag immer nur, konzentrieren wir uns einmal auf was anderes. Das ist so. mhm. Also es ist schlicht und einfach das Thema zu wechseln. Ähm, oder das dahinter anzusprechen, so, ich fühle mich im Moment auch frustriert, ich fühle mich grantig, ich mir gehen die auch unglaublich auf die Nerven äh aber ich glaube trotzdem, dass es, ich mache es trotzdem, weil meine Hoffnung ist, dass es, dass es hilft. Ähm, ich glaube, was, was auch helfen kann, ist, wenn ich in eine Diskussion gehe, verteidige ich persönlich jetzt nicht unbedingt, würde jetzt nicht sagen, du musst Masken tragen, weil, weil ich kenne mich nicht aus, ich bin keine Virologin, ich kann es nicht aus meinem fachlichen Hintergrund irgendwie begründen. Deswegen würde ich immer sagen, du, auskennen du ich mich nicht. Aber ich glaube trotzdem, ich vertraue trotzdem darauf, dass die, die Ärzte, Ärztinnen, die ich so höre, dass die wissen, was sie sagen. Ich vertraue denen heute halt jetzt einmal. Vielleicht werden wir in fünf Jahren zurückschauen und herzlich lachen über manche der Dinge, die wir getan haben, weil sie vielleicht völlig daneben waren. Vielleicht erweist sich genau das eine als das Allerbeste. Wir wissen es nicht. Aber ich vertraue derzeit dieser Linie. Und warum ich der vertraue? Also, das ist, das ist hilfreicher als grundsätzlich etwas zu verteidigen, wo man ja eigentlich auch das Fachwissen gar nicht hat. Das wirkt dann auch authentischer und eher so die Überlegung, wem, wer sagt denn das? Woher, woher hast du das, dass die Maske nicht wirkt? Ähm, wieso vertraust du gerade dem Blogger? Also, da auf der Diskussion kommt man weiter als auf der Sachdiskussion, wo wir alle keine Fachleute sind. <lacht> ja. ja, danke schön. Gibt es noch Fragen von euch an die Ulrike? Dann würde ich euch bitten, die letzten Minuten dazu zu nutzen und noch eure Frage, die vielleicht noch ganz dringend zum Stellen ist, noch reinzuschreiben. war dann was mit, wann die Kundin ist es ab? Ich glaube, das habe ihr als Freundin gelesen. Ah, das hast du, okay. Ah, okay. Ich gedacht, das ah, ja, war das. Ah, ja. Ich hoffe, ja. Ah, ja. ihr okay. geht ansonsten okay. bitte eingreifen okay. und okay. sagen, nein, es okay. war Kundin. Ja. Ja. Also grundsätzlich einfach, derzeit merke ich, es sind viele wirklich am Boden gerade. Also wir in der, in der Therapie merken wir es auch stark, gewesen, ja. ob Sie es ja in der Jugendarbeit merkt. Es ist einfach, wir sind an einem Punkt, wo uns das unglaublich am Arsch geht. Also das ist, und das ist Jänner und Februar und das kommt sowieso dazu noch einmal. Also die Stimmung ist nicht sehr gut und das kann man aufgreifen. Man kann sagen, du, ich verstehe, ich hätte auch so Sehnsucht wieder noch einmal einen Abend in, im Kino, im Theater. Ich würde auch so gerne eine Geburtstagsfeier mal wieder besuchen und also das, aufzugreifen und sagen, ja, mir geht auch so. Und äh, eher so dieses, wie kriegen wir, wie kommen wir jetzt nur über die nächsten paar Monate? Also so ein bisschen den Fokus legen von dieser äh, erwarteten Katastrophe hin äh, zu, zu dem, auf was können wir uns trotzdem gefreien im Sommer. Und für uns alle miteinander finde ich, an Verschwörungstheorien eine super Übung, auch die Toleranzmuskulatur zu, äh, zu kräftigen, weil es ist immer sehr leicht zu sagen, naja, die müssen sich ändern, weil die sind falsch. Ähm, die haben ein Weltbild aus ganz bestimmten Gründen. Das ist in sich ein sehr spannendes Weltbild, wenn man mal so drinnen ist, das hat eine Logik und das macht für die ganz viel Sinn. Äh, und wie geht es mir, wie heute das aus? Also auch dieses, äh, die Gefahr, dass man selber sehr in, die, in, den, in diese Richtung rutscht. Die da drüben, die sind falsch, die sind Idioten und ich bin richtig und wahr und man muss, nur, man muss die nur sozusagen irgendwie missionieren. Also so dieses auch auszuhalten, dass es Menschen gibt, die die Welt wirklich ganz anders sehen. Und eher dieses, wie, wie bauen wir Brücken zwischen diesen verschiedenen Ideologien, wie, wie weichen wir Schwarz-Weiß-Büder auf. Deswegen das finde ich die eigentliche Aufgabe, die wir jetzt haben, was Verschwörungsmythen betrifft. Ja, danke, Ulrike. Das war echt eigentlich ein cooles Schlusswort, muss ich sagen. Ähm, ich werde mich auch bemühen, das weiterhin so zu machen und nicht so. Ja? Und wie die Viktoria schreibt zum Beispiel, es war wirklich großartig. Danke. Ich freue mich auf weitere Vorträge von Ihnen, Frau Schitzer. Gern. Wir sind dabei bei Du. Heute dürfen wir mit der Ulrike bei Du sein. Alles Gute weiterhin für, und danke für die wichtige Arbeit. Ja, ich sage danke. Dankeschön. Und ich hoffe, ihr habt auch eine interessante Stunde gehabt, so wie ich. Ich glaube, ich tue mir jetzt ein bisschen leichter. Ich glaube, dieses Bekämpfen ist eigentlich jetzt in meinem Kopf weg. Ja? Sondern verstehen eher und irgendwie empathischer sein und andere Sachen bereden und finde ich super mit der Ebene. Jetzt habe ich mir alles gemerkt. Ich freue mich. Ich werde es ausprobieren. Ja? Danke. Danke für die Einladung. Alles Liebe und live long and prosper. Mach mal. <lacht> <lacht> Danke.